So, wir haben uns ja angeguckt, welche fünf Bewegungen und Bewegungsmuster du brauchst für einen guten Trainingsplan. Heute wollen wir die ersten zwei schon mal genauer unter die Lupe nehmen. Eins hatten wir ja bereits, das war das Heavy Carry. Wenn du das Video noch nicht gesehen hast, dann guck äh, hier, glaube ich, ist es bei YouTube, nochmal rein. Heute nehmen wir die anderen zwei, Push- und Pull-Bewegung. Das heißt einmal die Drück- und die Ziehbewegung. Wofür sind die gut und in welchen Übungen sind die überhaupt? Was bringt es dir für deinen Alltag und was bringt es dir vielleicht auch für deinen Sport oder für andere Bewegungen? Bei den Push-Bewegungen, was kann das sein? Das sind Übungen wie zum Beispiel das Bankdrücken. Beim letzten Mal hatten wir uns ja angeguckt, es gibt klassisches Bankdrücken, aber es gibt eben auch aus meiner Sicht oft funktionellere Bewegungen, wie zum Beispiel das einarmige Drücken am Seilzug. Kann für dich nochmal funktioneller auch sein möglicherweise. Also sämtliche Varianten grundsätzlich. Das Drückens sind super dort, wenn du nach vorne drückst. Aber eben auch nach oben, das heißt sämtliche Varianten des Schulterdrückens sind dort auch klasse für die Push-Bewegung. Außerdem natürlich sämtliche Varianten der Liegestütze. Ne? Und keine Sorge, liebe Damen, ihr dürft auch die Damen-Variante machen mit aufgesetzten Knien, auch das trainiert eure Push-Bewegung und es ist genauso sinnvoll. Wofür sind diese Push-Bewegungen gut? Natürlich erstmal klar, es fängt morgens schon an, dass ihr euch morgens aus dem Bett hochdrücken könnt. Das ist auch eine Push-Bewegung. Gleichzeitig, damit ihr schwere Türen aufstoßen könnt. Genauso könnt ihr, wenn euer Auto mal liegen, liegen bleibt, könnt ihr euer Auto anschieben. Oder ihr könnt jemanden wegschieben, zum Beispiel, wenn ihr auch Football spielt. Könnt ihr den wegschieben oder beim Rugby. Wofür braucht ihr es noch? Für sämtliche Schlagbewegungen, aber auch für Schlagbewegungen beim Tennis. Und was ganz spannend ist, man kann es sogar gebrauchen... Für Wurfbewegungen. Auch dafür sind diese Pushbewegungen, die ihr trainiert, sinnvoll. Und wenn wir Pushbewegungen haben, dann brauchen wir natürlich als Ausgleich die Pullbewegung. Das ist immer Spieler und Gegenspieler. Pullbewegung findet ihr bei Übungen wie natürlich sämtlichen Ruderbewegungen, aber auch Latzug und die Königsdisziplin. Ihr kennt es, ihr hasst es oder ihr liebt es, je nachdem, der Klimmzug. Auch die müsst ihr nicht direkt mit eurem vollen Körpergewicht machen, sondern ihr könnt euch rantasten. Das sind alles Zugbewegungen. Was bringen die uns? Klar, wenn wir an irgendeiner Klippe mal hängen, dann können wir uns wieder hochziehen. <lacht> Gleichzeitig, wenn ihr im Alltag Dinge zu euch ziehen wollt, braucht ihr diese Muskeln. Wenn ihr zum Beispiel schwere Dinge anheben wollt, wie zum Beispiel einen schweren Blumentopf mit Erde drin und allem, dann könnt ihr den nah zu euch ziehen, damit nämlich euer Rücken nicht zu sehr belastet wird. Weil, klar, wenn die Last näher an uns dran ist, wirkt weniger Kraft und Belastung auf den Wirbelkörper. Deswegen brauchen wir das bei uns. Habt ihr sowas schon eingebaut? Push und Pull? Wenn nicht, dann solltet ihr es unbedingt einbauen. Das sind die ersten zwei, die wir näher unter die Lupe genommen haben. Happy Carry hatten wir bereits gehabt. Beim nächsten Mal folgen die nächsten zwei und die schauen wir uns auch an. Bis dahin, bleibt sportlich, ich bleib's auch. Viel Spaß.